Ja, guten Tag. Wir sind die Familie Heilos aus, dem, aus der Lackmanufaktur in Schafheim. Der Herr Klaus Erd ist unsere Coach hier in der Firma, die ist heute immer noch für uns tätig, auch ähm, gemeinsam mit unserem Team. Ja, und entwickelt uns weiter, hat uns dahingehend äh, unterstützt, dass wir, die Firma Novatec, uns zu einem lernten Unternehmen, entwickelt haben und die Tätigkeit der Beratung sich nicht nur mehr auf die Geschäftsleitung bezieht, sondern wir mittlerweile auch das Team mit einbeziehen. Wir haben eine regelmäßige Teamsitzung und der Herr hat nimmt auch teil und coacht das Team und auf die Art und Weise haben wir uns richtig weiterentwickelt und können auch mittlerweile sagen, dass die Firma Novatec die Ziele, die wir uns gesetzt haben, die Mitarbeiter mittragen und auch die Werte, die wir zwei in der Firma Novatec so darstellen und leben wollen, die Mitarbeiter das auch tragen können. Und nachdem wir die äh, äh, Fehlermöglichkeiten entdeckt haben, die im Team lagen, hat sich auch unser Privatleben auch mit der deutlich entspannt. Sagen darf. Ja, genau. Das kann man sagen. Wir haben vor allem gelernt, genau, dass ähm, für uns wichtig ist, klar zu unterscheiden, klare Trennungslinien zu ziehen zwischen dem Privatleben und dem Unternehmen. Obwohl das natürlich ein Familienunternehmen ist, können wir heute sagen, dass wir ein ähm, gutes, entspanntes Privatleben haben. und die Probleme der Firma und die Unwägbarkeit auch dort geklärt werden, an sich zu Hause.